sich erst einmal kurz vorstellen könnten mit vollem Name und Titel und allem drum und dran. Ja, mein Name ist Martin Graf, ich bin Abgeordneter im österreichischen Parlament seit dem Jahre 1994. bin hier in Straßburg in Santa Parlamentaria und in der Parlamentarischen Versammlung auch schon viele Jahre tätig. und in den letzten Jahren aufgrund des Zusammenschlusses mit der Rechtsfraktionen im Hause äh, habe ich die Funktion des Vizepräsidenten der äh, European Conservative Democratic Alliance Group übernommen. Vielen Dank. Ähm, zuerst meine Frage, wie würden Sie jetzt äh, als Österreicher erstmal die innenpolitische Lage in Ihrem Land in Österreich im Moment bewerten? Innenpolitische lage in österreich das ist äh, eine sehr spannende zeit wir schlittern ja von einer krise in die andere die zum teil hausgemacht sind diese krisen aber natürlich auch von äußeren einflüssen äh, begleitet sind von der finanzkrise über die flüchtlingskrise hin zur äh, corona krise sind wir jetzt äh, erstmalig seit vielen vielen jahren wiederum äh, in den Nachbarländern bedroht mit Krieg und ja, das sind die großen Herausforderungen und äh, da gibt es auch innenpolitisch sehr, sehr viele Themen, die zu behandeln sind. Was würden Sie sagen, was kann da gerade als Abgeordneter, was kann da zum Beispiel der Nationalrat in Österreich speziell tun? Naja, Österreich ist ein Mitglied der Europäischen Union, das ist ja bekannt und äh, in diesem äh, Konzert haben wir natürlich auch Verpflichtungen und bringen uns äh, dort ein. Meine Partei ist in Österreich im, in der Opposition, wir sehen viele Entscheidungen der österreichischen Regierung, dort haben wir derzeit eine äh, Regierung zwischen der Volkspartei, also der People's Party auf der einen Seite, gemeinsam mit den Grünen, also eine Mitte-Links würde man äh, im Jargon sagen, äh, Regierung und da haben wir natürlich sehr viele Vorbehalte bei sehr vielen Entscheidungen, wie diese Krisen auch gemanagt und gehandelt werden im österreichischen Heimatland. Und ja, da haben wir unsere Auseinandersetzungen. Ganz speziell jetzt bei der aktuellen Krise des Krieges in, äh, in der Ukraine. Jetzt sagen Sie ja selbst, äh, befindet sich Ihre Partei in der Opposition. Mal angenommen, äh, Sie wären im Moment nicht in der Opposition, sondern in der Regierung. Was würden Sie vielleicht anders machen im speziellen Umgang mit dieser Thematik? Ja, Österreich ist traditionell seit dem Zweiten Weltkrieg und dann nach der Unabhängigkeit 1955 in die selbstgewählte Neutralität, in die immerwährende Neutralität gegangen. Dazu gibt es Verfassungsgesetze, dazu gibt es einfache Gesetze, die auch völkerrechtlich verbindlich sind. Wir sind ein neutrales Land und haben hier natürlich eine spezielle Vorsicht auch an den Tag zu legen. Und wir sind nicht ganz einverstanden mit dem Vorgehen der österreichischen Bundesregierung, weil äh, die österreichische Bundesregierung schrittweise die Neutralität aufgibt und das natürlich innenpolitisch ein riesiges Thema ist und äh, auch ein Problem. Und meine Partei insbesondere vertritt den Standpunkt, dass wir eine absolute Neutralität zu leben haben. Äh, das heißt, eine Äquidistanz zu allen Parteien. Wir wollen so wie in der Vergangenheit, dass Österreich eine Vermittlerrolle einnimmt in diesem Konflikt im Speziellen, aber auch allgemein bei Konfliktherden generell. Und da sehen wir zu wenige Bemühungen seitens Österreichs. Wir unterwerfen uns hier dem Diktat der Europäischen Union vorbehaltslos in vielen Belangen und das sehen wir äußerst kritisch. Genau. Wie würden Sie das auch vielleicht jetzt ein bisschen weg von Österreich auf andere, äh, mit Hinblick auf andere europäische Staaten bewerten? Sie legen sehr viel Wert auf die Neutralitätsrolle. Wie würden Sie denken, äh, was nehmen die anderen europäischen Länder gerade für eine Rolle in dieser Krise ein? Ja, innerhalb der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Blöcke. Auf der einen Seite gibt es die Staaten, die Mitglied in der NATO, also in dem Militärbündnis äh, sind, die natürlich eine andere Position einnehmen als neutrale Staaten oder bündnisfreie Staaten. Wir, haben, wir sehen die Entwicklung etwas mit Sorge, auch dass sich nun bei Schweden und Finnland von der Neutralität oder Bündnisfreiheit zusehend verabschiedet. Die wollen ja auch der NATO beitreten. Ich glaube, wir werden auch Konflikte angefacht. Und äh, wir sollten als Österreicher oder als Parlamentarier versuchen, hier noch eine Vermittlerrolle, einen Platz des Dialoges anzubieten. Wir sollten versuchen, dies viel stärker in den Fokus zu stellen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es noch Plattformen geben muss, wo auch der Dialog gepflegt werden kann, wo sich Konfliktparteien auch austauschen können. Am Ende wird es friedliche Lösungen geben müssen wie immer diese auch aussehen, aber diese gehören natürlich auch äh, im Dialog vorbereitet. Welche Folgen sehen Sie da jetzt, wenn diese neutrale Vermittlerrolle nicht endlich eingenommen wird, also beispielsweise auch im Hinblick auf, ähm, auf das Thema Menschenrechte in Europa, aber auch beispielsweise wirtschaftliche Auswirkungen? Naja, das sind alles ganz schwerwiegende Fragen. Wir haben natürlich äh, die Sanktionspolitik der Europäischen Union mitgetragen und tragen sie auch mit. Wir sehen das etwas zwiespältig. Wir sind eher der Meinung, dass sich Österreich stärker einbringen soll, weil es nützt nämlich den Konfliktparteien oder insbesondere auch der Ukraine gar nichts, wenn Staaten wie Österreich oder auch Deutschland ihre wirtschaftliche Kraft verlieren. Dann können wir niemandem mehr helfen. Genau, also würden Sie auch sagen, dass, da, dass man da sehr viel Wert drauf legen soll, dass, dass, dass das Eigenland auch unabhängig, Souveränität auch weiterhin behält. Äh, na ganz klar, wir nehmen ja auch eine kritische Haltung gegenüber der Europäischen Union ein. Wir denken, dass äh, es in vielen Belangen äh, nationales Recht äh, vorbehalten bleiben soll. Äh, und insbesondere auch äh, in der Außenpolitik sollten wir nicht ohne wenn und aber die Politik der Europäischen Union mittragen und wenn immer auch geht, diese Versuche mitzubestimmen, zu deeskalieren in vielen äh, Belangen. Und wir haben natürlich als gewählte Mandatare in allererster Linie das österreichische Volk im Auge zu behalten in Österreich und daher müssen wir Schaden von der österreichischen Bevölkerung abwenden und das sehe ich bei den derzeitigen Handlungsweisen unserer Regierung nicht ja. gegeben. Ist das auch ein Thema, was, sage ich mal, innerhalb Ihrer Partei einen großen Konsens findet oder gibt es da auch, sage ich mal, verschiedene Kontroversen? Ich sehe da unsere Partei im österreichischen Nationalrat oder im Konzert der Parteien sich unsere Partei als die geschlossenste Gruppe mhm. an in diesen Fragen. Regierungsparteien sind da eher gespalten und, und die anderen Oppositionsparteien ringen noch mit einer Linie. Wir haben eine ganz klare Linie. Wir haben das auch gesehen, wie in der Anfangsphase des Ukraine-Konflikts die österreichische Regierung vorgeprescht ist mit dem Bundeskanzler in der Sanktionsfrage, aber auch in vielen anderen Belangen. Auch die österreichische Neutralität wurde zur Disposition gestellt, aber nur eine ganz kurze Zeit, weil es gab dann eine repräsentative Umfrage und wer ins Volk hineinhört, sieht, dass die Meinung im Volk eine ganz andere ist als die, die die Regierung anfänglich vertreten hat. Und unser Bundeskanzler musste innerhalb von 24 Stunden zurückrudern bei diesen Positionen und hat mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen müssen, dass die österreichische Bevölkerung anders denkt ja. als die Regierung. Was nehmen Sie da, vielleicht zum Schluss, was nehmen Sie da eben aus der, aus der Stimmenmehrheit der Bevölkerung, auch ganz speziell jetzt hiermit ähm, in die parlamentarische Versammlung in Straßburg? Ja, hier, hier in dieser Versammlung äh, bin ich und meine Kollegen von meiner Fraktion aus Österreich natürlich angehalten, auch den österreichischen Standpunkt einzubringen, nämlich unseren Standpunkt, den wir glauben, äh, als den richtigen Weg zu finden. Und wir wollen, äh, dass in diesem Parlament, und das wäre ja auch der Sinn dieses Parlamentes, wieder mehr das Wort Frieden in den Mund genommen wird. Und wie schaffen wir Frieden und weniger, wie äh, gewinnen wir Schlachten und Kriege? Und hier kann Österreich natürlich oder die österreichischen Abgeordneten sich sehr gut einbringen, als Stimme der Vernunft vielleicht, als Dialogplattform Österreich anbieten, um hier Emotionen auf der einen Seite, aber auch Eskalationen zurückzunehmen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für alle Antworten. Gerne. Dankeschön.